Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es meine Meinung zur HP Reverb G2 und das alles nach dem Intro. Ja Leute, in diesem Video seht ihr die unverblümte Meinung zur HP Reverb G2. Also ich nehme jetzt hier ja, kein Blatt vom Mund, denn äh, es ist nicht alles positiv bei dem Teil. Aber dazu später. Ich möchte mich erst noch mal recht herzlich beim lieben Fordos bedanken, der äh, mir das hier zur Verfügung gestellt hat. Ohne ihn hätte ich das jetzt hier nicht testen können, weil mir das finanziell nicht möglich ist, jede VR-Brille zu kaufen und zu testen. Von daher vielen, vielen Dank, Fordos. Also mega äh, geil von dir, dass du äh, ja eigentlich, eigentlich einen fast völlig fremden, äh, so ein teures Gerät zur Verfügung stellst. Und äh, ja... Da kann man nicht oft genug Dankeschön sagen. Und ähm, der liebe Fordos hat auch einen YouTube-Kanal, wo er hobbymäßig seine VR-Games auch präsentiert. Und der Link zu seinem Kanal ist, ist unten in der Beschreibung. Also definitiv mal draufklicken. Da wird er mit Sicherheit sich freuen, wenn er ein paar Abos dadurch bekommt und ein paar Likes auch. Da freut man sich natürlich immer drüber. Bevor wir zur Meinung, Test, Problemen und äh, positiven Aspekten kommen, schauen wir uns mal ganz kurz die Specs der HP Verb G2 an. Wir haben hier zwei LCD Displays an Bord, die mit 90 Hz Bildwiederholrate arbeiten. Wir haben eine Auflösung von 2160 x 2160 Bildpunkten pro Auge. Wir haben ein offiziell angegebenes Field of View von 114 Grad. Ich muss sagen, diese offiziellen Angaben, ja, die erreicht teilweise fast niemand. Das sind so, ich, ich sage immer mal so Labor Werte, die im optimalsten Fall äh, erreicht werden können. Ich erreiche die nicht. Bei der G2 erreiche ich so ja so 95, 90, 95 Grad. Kommt natürlich auch darauf an, wie das die Gesichtsform ist. Äh, trage ich äh, eine Brille, wie nah komme ich dadurch an die Linsen ran oder wie weit bin ich davon weg? Das hat natürlich einen mega Einfluss auf das Field of View. Und äh, ja, da muss man natürlich sagen, das ist für jeden individuell. Also äh, egal, wer das testet, jeder wird ein anderes Field of View haben. Das ist ganz klar und äh, ja, im Gegensatz dazu die Index, die ist offiziell mit 130 Grad angegeben und da erreiche ich so 110, 115 Grad und äh, ja, man merkt natürlich den Unterschied. Also das Field of View ist schon um einiges größer bei der Index als bei der HP Reverb G2 und äh, ist ein, ist ein großer, großer Plus von der Index, das muss man ganz klar sagen. Okay, wir haben hier ein Inside-Out-Tracking-System, das heißt, wir brauchen keine Basisstationen, Kameras oder sonst was, die wir extern hinstellen. Wir haben hier vier Kameras integriert, zwei in der Front, eine links, eine rechts. Und äh, ich muss immer sagen, die Positionierung der WMR-Kameras im Headset sind für mich suboptimal gewählt. Wenn ich mir im Gegensatz dazu die Quest anschaue, die hat in jeder Ecke eine Kamera und das sind dann auch Weitwinkelobjektive. Das wird natürlich hier auch der Fall sein. Aber wenn ich mir hier die, die Dinger hier angucke, wie die Anordnung ist. Die gucken mehr so Richtung nach unten. Die an der Seite, die äh, schauen auch so mehr hier einfach so seitlich. Und äh, ich hatte Probleme, wenn ich oben irgendwo rumfuchtelte, dass ich hier so einen kleinen auch ab und zu Totbereich habe, wo Tracking-Aussetzer kamen. Nicht immer, aber ab und zu. Und äh, auch wenn man nah am Körper ist, gibt es relativ viele Tracking-Abbrüche. Die hat man bei der Quest nicht so enorm. Aber da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Wir haben hier das äh, Lautsprechersystem auch von der Valve Index an Bord. Sieht optisch nur ein bisschen anders aus. Gitter ist ein bisschen gröber und hier die Aufnahme ist ein bisschen anders. Und da komme ich auch da gleich nochmal drauf zu sprechen. Sound ist hier echt sehr gut, äh, bis auf Probleme, die ich hatte. Dann haben wir äh, fressende Linsen auch an Bord. Die sind, glaube ich, auch mit Valve Index äh, oder mit Valve nochmal verbessert worden. Da gab es bei der Valve Index Probleme. Mit God Race und so weiter. Und äh, das ist hier nochmal echt um einiges verbessert worden, muss man ganz klar sagen. Ja, wir haben hier ein, ein echt cooles Headstrap, wo man auch das Facecover relativ schnell über Magnete austauschen kann, genau wie bei der Wealth Index. Ich äh, muss sagen, dass es echt sehr bequem ist. Ist einen Tick schlechter als bei der Valve Index, muss man auch sagen. Wir haben hier einfach nur so Klettverschlüsse, die wir dann benutzen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das aufzieht, ist echt mega bequem. Auch für lange Sessions sehr gut geeignet. Ja, das waren die... Die groben Specs, sage ich mal, im Großen und Ganzen und äh, jetzt schauen wir uns mal das Teil nochmal im Detail an, was im Lieferumfang erhältlich ist, was für Anschlüsse da sind und so weiter und so fort. Ja, schauen wir uns noch mal die Brille so ein bisschen vom Nahen an, gehen nochmal kurz auf die Anschlüsse ein, bevor wir zum, zum Fazit und zur Meinung kommen. Wir haben hier ein Anschlusskabel von 6 Meter. Wir haben am Ende, was zum PC geht, haben wir eine ja, so eine kleine Outbreak-Box, sage ich mal, die hier dran ist. Also ein Kabel geht zum vr headset und das teilt sich dann hier nochmal in zwei Anschlüssen. Wir haben hier einmal einen USB-C-Anschluss und dann haben wir hier einen Displayport-Anschluss und das geht dann halt in den PC rein. Und diese, diese Kiste hier. Da liegt noch ein Netzteil bei, das wird dann hier an der Seite eingesteckt. Und äh, ja, dann brauchen wir hier nochmal eine 230-Anschluss, ähm, 230 um die, ähm, ja, die Kiste mit Spannung zu versorgen. Wer keinen USB-C-Anschluss hat an seinem PC, da liegt dann auch noch so ein USB-C auf USB-A-Adapter bei. Also, den kann man hier dann schön aufstecken und ja. Dann können wir den auch an einem PC nutzen, der, der keinen USB-C-Anschluss hat. Und dann liegt auch noch ein äh, Displayport auf Mini-Displayport und äh, ja, der Adapter liegt dann auch noch bei. Ähm, es wurde schon mal bemängelt, dass das Kabel so ein bisschen an ja, ein bisschen klebrig wäre oder so. Da hat der Doc auch ein toll, tolles Video zu gemacht mit Puder, um das ein bisschen zu, ja, zu entkleben, sage ich mal. Und äh, ja, ich kann das jetzt nicht äh, schlecht bemängeln oder mir ist es nicht negativ aufgefallen. Äh, ja, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich, ich kam jetzt gut mit dem Kabel zurecht, hatte keine Probleme damit. Ja, ja der Sound ist... Echt gut, muss man einfach sagen, wenn er denn funktioniert. Ich hatte hier leider meine Probleme. Immer wenn ich mich im Spiel bewegt habe, hat es Aussetzer gegeben, schon mal geknackt und ich habe dieses Problem auch ja, versucht zu beheben. Habe auch ja, mal gegoogelt und ja, ich bin da nicht der Einzige, der da Probleme mit hat und ja, es gibt wohl eine Lösung. Ich habe da auch mit dem Doc drüber gesprochen. Ich konnte die aber diese Lösung leider nicht mehr ausprobieren. Warum? Kommen wir gleich im Fazit zu. <lacht> wir gehen jetzt erstmal auf die ganzen Sachen so ein, was mir so aufgefallen ist. Das Headstrap ist echt mega bequem. Ich muss nur sagen, ich hätte es besser gefallen, wenn es genauso hochwertig ist wie bei der Valve Index. Dass wir hier nicht nur Klettverschlüsse haben. Also hier müssen wir wirklich die Klettverschlüsse lösen. Und dann können wir das hier rausziehen. Und dann können wir das auch ganz bequem anziehen, müssen hier die Klettverschlüsse wieder spannen, dran kleben und fertig. Und das gleiche natürlich auch hier, ne? hier müssen wir uns das auch anpassen und dann aufkleben. Bei der Wolf Index haben wir ja hier diesen, diesen Regler, wir haben hier Regler und äh, ja, das fällt hier flach. Natürlich ist das System dadurch auch ein bisschen günstiger, aber nichtsdestotrotz, wenn man das ähm, ja einmal eingestellt hat sitzt das Teil so dermaßen bequem und ich hatte auch nach längeren Sessions kein Problem damit, dass mir irgendwas drückt oder so, was man schon mal eventuell empfinden kann. Also da muss ich sagen, ist es, kommt es dem Wolf Index schon ziemlich nahe, liegt hier hinten schön auf. Am Hinterkopf und vorne, das das wie das Frontcover, das schmiegt sich echt auch mega geil ans Gesicht an und ich hatte da keine keine Komfortprobleme, sage ich mal so. Aber die Verstellung könnte halt schöner sein. Ne? Was mir jetzt nicht so gefallen hat, ist hier dieser Kabeleingang, wie der hier so reingeht, sage ich mal. Und äh, hier dann nicht so wirklich abgefangen ist, man kann den dann hier abfangen. Also das finde ich jetzt nicht so wirklich äh, gut. Und wenn man das hier so ein bisschen ja, biegt nach oben biegt, weil man kann das Headset ja natürlich zum Best leichteren Ausziehen und so weiter ein bisschen drehen, dann hat man hier auch so eine richtige Knickstelle und ist natürlich auch nicht optimal. Ich hatte kein, bei meinem Gesicht keine Probleme, dass irgendwie Licht reinkam oder so beim Cover. Also das, das schmiegt sich echt mega gut an. Ich ziehe es nochmal hier so an. <lacht> Sieht auf jeden Fall jetzt bestimmt lustig aus, Ja, wenn ich so sehe. Auf jeden Fall schließt es echt perfekt ab. Ich habe hier keine Lichteinlässe gehabt, nur ganz unten ein bisschen. Da muss ich mich aber echt nach unten konzentrieren. Also äh, ansonsten hatte ich keinen Lichteinfall. Und ja, da gibt es auch Leute, die gesagt haben, äh, das... Passt bei mir am Kopf nicht. Das äh, liegt nicht wirklich sauber an. Und äh, ja, da hat auch der Zitronenarzt ein Video zu gemacht, der hat das mit einem Heißluftföhn leicht irgendwie bearbeitet, um das irgendwie nochmal ein bisschen zu verformen. Und ähm, da muss man halt wissen: ja, will man das machen? Ne? Äh, ist man bereit, bei so einem Headset dann so eine, ja, so eine Garantie sogar sogar aufs Spiel zu setzen? Aber äh, ja. Es hat funktioniert, er ist dann damit glücklich gewesen und ja, zum Vergleich, wenn wir hier so ein bisschen haben, das, das Index-Cover, ja, ich, ich hoffe, ich kann es irgendwie einfangen, ich habe das Gefühl, das G2-Cover, das läuft ein bisschen spitzer zu und äh, das geht ein bisschen weiter auseinander hier, das Index-Cover und deshalb haben da wahrscheinlich weniger Leute Probleme und das läuft hier so ein bisschen spitzer zu und deshalb haben da manche Leute Probleme, eventuell wenn die ein breiteres Gesicht haben oder so, weil es schon ziemlich schmal ist und ich habe halt so einen schmalen Kopf, von daher passt das bei mir jetzt echt perfekt. Aber auch hier äh, wieder mit diesen Magnetverschlüssen echt, echt top. EPD-Verstellung war super, da, da gibt es echt nichts zu meckern und äh, ja, das erstmal so zu dem, zum Inhalt, Anschluss und ähm, ja, was alles so ungefähr dabei ist und äh, ja, jetzt kommen wir zum Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit zu Problemen, äh, was gut, was schlecht ist und äh, ja. Als erstes äh, möchte ich euch noch die Controller äh, zeigen. Das hat auch was mit meinem äh, ersten negativen Punkt zu tun. Äh, sind eigentlich nicht die Controller an sich. Eigentlich sind die vollkommen in Ordnung. Man kann damit spielen. Die sind äh, keine ergonomische Meisterleistung, sage ich mal. Aber äh, ja, ich komme an alle Knöpfe dran, am Thumbstick dran. Und äh, ist, es ist okay. Äh, geht besser, aber äh, geht wahrscheinlich auch schlechter. Von daher, ich kam damit ganz gut zurecht sind ein bisschen vorne kopflastig, weil der Ring auch wahrscheinlich auch so groß ist, ist. ja. Aber trotzdem, ich konnte damit spielen, da hatte ich echt keine Probleme mit. Wo ich Probleme mit hatte, war das Tracking und äh, ich habe ja eben schon was dazu gesagt, äh, wenn man sich die, dieses Inside-Out-Tracking vom WMR anschaut, ähm, ja, es ist alles so Richtung nach, nach, nach unten gerichtet, nach vorne und unten und zur Seite und oben natürlich nicht. Und unten, ja, relativ nah am Körper, haben wir dann natürlich auch nichts, weil die, die Positionierung einfach, äh, wir müssten eigentlich eventuell noch da eine haben, ne? da und da eine, dann hätten wir wahrscheinlich gutes Tracking oder die hätten es wie bei der Quest machen müssen, dass sie das genau in die Ecken setzen und gut ist. Ich weiß nicht, ob, äh, warum die das nicht gemacht haben, warum sie das Tracking nicht verbessert haben, äh, im Gegensatz zu den anderen WMR-Brillen, die es gibt. Ich, ich finde, wenn man ein aktuelles Headset rausbringt, hätten die am Tracking auch arbeiten müssen, weil ich denke mal, die Tracking-Probleme sind bekannt. Ich weiß aber auch nicht, ob die so viel Anpassung hätten machen müssen mit der WMR-Software, dass das vielleicht für die zu viel Aufwand war. Aber ganz ehrlich, den Aufwand sollte man sich machen, wenn man ein aktuelles Headset rausbringt. Auf jeden Fall, wenn ich mit, dem, äh, mit den Controllern relativ nah am Körper bin, ich äh, habe jetzt, sage ich mal, ein Gewehr in der Hand und äh, bin hier mit dem, ja, hier halte ich das Gewehr an der Schulter und ich halte das ja auch nicht so, das Gewehr, ne? wäre ja wär nicht realistisch, sondern auch ich schulter das halt wirklich. Und äh, ja, dann ist es mir öfters passiert, dass das, irgendwie immer ein bisschen weggedriftet ist, hat sich gedreht und also immer Tracking-Aussetzer von dem Controller, der am, nah am Körper war, mit dem war kein Problem. Und äh, also das hat mich mega genervt, also hat mich echt gestört. Und ähm was noch der Fall war, ist, und das hat der Zitronas auch festgestellt, deshalb habe ich das auch getestet in Population One speziell, wenn ich jetzt hochkletter und ich bin wirklich in dem Bereich, wo ich an der Mauer hochklettern muss, dann bin ich in dem Bereich hier von der Brille, die eigentlich gar kein Tracking mehr erlaubt. Und äh, wenn ich dann auch relativ nah am Körper, weil ich ziehe mich ja auch hoch, bin ich auch wieder mit dem, mit dem Controller nah am Körper dran, nur, nur oben, nicht unten. Und äh, ja, dann hat man auch das Problem, dass der entweder stehen bleibt oder auch ein bisschen wegdriftet und auch ziemlich nervig und äh, ja, all diese Probleme, wenn man die einmal kennt, dann achtet man da mega drauf und das stört mich einfach so dermaßen, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man am Auto, im Auto sitzt und eigentlich war immer alles in Ordnung. Und dann, ja, dann merkt man irgendwann, irgendwas hört, hört sich da komisch an. Und dann hört man ja auch immer nur noch dieses Geräusch. Und so ist es da mit dem Tracking auch. Und es hat mich einfach gestört und meiner Meinung nach ist es nicht zeitgemäß, weil... Klar, man kann es jetzt nicht mit dem Lighthouse-Tracking vergleichen, das mache ich auch gar nicht. Das ist äh, natürlich über, über alles erhaben. Es gibt nichts Besseres als Lighthouse-Tracking, nichts Genaueres. Und äh, ich vergleiche das aber jetzt mit der Rift S, mit der Quest 1, Quest 2. Mit diesem Tracking vergleiche ich das und es geht besser. Und die haben es hier nicht geschafft, das besser hinzubekommen. Und das ist ein mega Minuspunkt meiner Meinung nach. Und ja, das erstmal dazu. Das ist das äh, Tracking-Problem. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem und das ist die Einrichtung und äh, da wäre ich fast äh, echt explodiert, weil ich habe anderthalb Tage damit verbracht, dieses Headset an meinem PC an, ans Laufen zu bekommen und ich habe es nicht geschafft, also erstmal nicht geschafft, es kam immer Fehler 714, Fehler 714, 715, 714 und äh, total, äh, ja, immer die gleichen Fehlermeldungen und ja, die waren natürlich auch bekannt, die, die kannte ich von den ganzen Videos vom, vom Zitronenarzt. Ja, habe super viel probiert und ja, mir war natürlich klar, ich habe vorab ja natürlich auch viel gelesen. Ich habe ein AMD-Board, einen AMD-Prozessor und habe den Chipsatz x570 ich habe das äh, Board gekauft. Es ist eine, so eine Creator Edition, die mega viele USB-Schnittstellen hat, weil ich sehr viele Geräte habe, die an USB angeschlossen werden müssen. Und äh, hat sogar einen VR-Ready-Anschluss: ähm, USB-C und äh, USB-A auch. Und ähm, ja. Ich habe es nicht geschafft, das Ding daran laufen zu, äh, ans Laufen zu bekommen, denn immer kamen wieder diese Fehler. Egal, ich habe alle, alle USB-Ports durchgetestet, es hat keiner funktioniert. Dann hatte ich vorne am, äh, am PC-Gehäuse, hatte ich dann mal eingesteckt und dann konnte ich äh, wirklich die Brille benutzen. Aber das Tracking war absolut, es hat nicht funktioniert, die, die Controller, die wurden nicht wirklich erkannt. Und, äh, aber ich konnte schon mal ein Bild sehen, das war schon mal etwas. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen mit einem Zitronenarzt geschrieben und äh, habe dann auch nochmal seine Videos geguckt. Und äh, ja, dann äh, hat er gesagt, ja, ich habe da eine, eine Karte benutzt und äh, schau mal da das Video. Und dann äh, habe ich mir das angeschaut und bing, <lacht> ist mir eingefallen, du hast doch noch diese USB-Inertech-Karte, diese PCI-Express-Karte, die, die du für die CV1 benutzt hast von Oculus und da hatte ich meine äh, Tracking-Kameras angeschlossen, weil damals das Problem war, dass die auch eine richtig hohe Bandbreite hatten und äh, die meisten Mainboards sind dann auch zusammengebrochen, was äh, diesen Datenfluss am USB anging und äh, ja, das ging dann nur über diese Karte super und ja, ich habe die eingebaut, habe die dann angeschlossen, fertig, es lief. Ich konnte das Ding einrichten, die HP Reverb und ja, klappte auf Anhieb. Erstmal alles gut gewesen, trotzdem äh, konnte ich es nicht verstehen. Es ist ein aktuelles VR-Headset, es äh, ist ein aktuelles Board, ein aktueller Chipsatz, den ich hier habe und äh, meiner Meinung nach muss das out of the box sofort funktionieren und es funktioniert nicht. Und, ähm, das äh, ist für mich ein Grund, äh, so ein Ding einfach nicht zu kaufen. Äh, ich habe nachher gelesen, ja, es ist eventuell auch AMD schuld. und Also den Fehler bei, nur bei AMD zu suchen, fand ich dann ein bisschen äh, lächerlich, denn ich habe so viele USB-Geräte an dem PC und kein einziges macht Mucken. Kein einziges VR-Headset macht Mucken. Oculus Link funktioniert ohne Probleme mit dem Linkkabel an dem PC. Also... Egal, was ich hier anschließe, es funktioniert. Nur dieses Ding hier nicht. Diese, diese, ja, sollen wir sie Mariah Carey der VR-Headsets nennen oder so, eine Diva. Also äh, für mich einfach unverständlich. Und es. ich habe auch BIOS-Updates gemacht. Ich habe alles probiert. Es hat alles nicht funktioniert. Chipsets-Updates. Und ja, hat einfach nicht äh, an meinem Mainboard funktioniert. Wirklich nur mit der inertec karte Okay. Dann habe ich meine Videos aufgenommen, habe meine Tests gemacht und äh, ja, habe dann auch irgendwann festgestellt, ich habe Probleme mit dem Sound. Ja? Äh, immer wenn ich mich gedreht habe, hat es geknackt, ist der Sound kurz ausgegangen und äh, immer wenn das Spiel meiner Meinung nach versucht hat, äh, ja, zu simulieren, dass man sich dreht, dass der Sound woanders herkommt. Und das war so nervig, wo ich mir gedacht habe, eigentlich der Sound ist echt gut. Also wenn man dann gut aufdreht und man hat gut gute klare Bässe, also wie bei der Wolf Index ungefähr und ähm, ja das dem wollte ich eigentlich auch noch auf den Grund gehen äh, nachdem ich dann meine Tests und Videos aufgenommen hatte und ähm, habe dann meine Wolf Index angeschlossen habe da mal wieder probiert mit dem Sound auch ähm, ja alles absolut kein Problem äh, mit der Wolf Index kein Problem gehabt ich so okay dann äh, liegt es wahrscheinlich nicht äh, an meinem PC habe ich dann wieder umgesteckt, habe hagenau an der Interteck-Karte den gleichen USB-Port benutzt, alles gleich, Dis äh, Display-Port gleich. Die Brille wurde nicht mehr erkannt. Ich habe die Brille, ich habe über einen Tag versucht, die Brille wieder ans Laufen zu bekommen. Nee, also ich hatte keine Chance mehr, ich habe äh, so viele Sachen danach wieder probiert, ich hatte immer wieder diese Fehler 714, 715 und ja. Keine Ahnung, was in dem Augenblick passiert ist, wo ich die Index, also wo ich die G2 abgemacht habe und die Index wieder drauf gemacht habe. Also äh, die Probleme waren nach wie vor wieder wie am Anfang ohne Inertech-Karte, nur dass ich jetzt weiter diese extra Inertech-Karte hatte, die funktioniert hat. Ja, ich habe dann alles eingepackt und ich hatte kein, keine Lust mehr auf das Teil und... Ähm, ja, das erstmal dazu. Ähm, dann muss ich noch dazu sagen, das, das Teil hat ja auch ein Mikrofon. Das Mikrofon ist viel schlechter als das von der Valve Index. Also das Valve Index Mikrofon ist einer der besten in den vr Sets, die ich so ha hatte, äh, erlebt habe. Und ähm, das kann man ungefähr vergleichen mit dem der Rift S. Das war auch irgendwie ein bisschen katastrophal. Also das ist gleichzusetzen und ja... Also einziger positive Aspekt von dem Teil hier ist das Display, das, also wenn man das Teil auf hat, es ist einfach abartig, wie glasklar das alles ist. Ähm, ich habe keinen Screen-Door-Effekt mehr ausmachen können. Ich... Äh, habe alles lesen können auf Anzeigen und so weiter, also echt gut. Auch der Schwarzwert ist für LC-Displays echt vollkommen in Ordnung, finde ich. Also da gibt es echt äh, schlechtere, die Rift S war äh, wirklich nicht so toll. Aber wenn man es wirklich viel besser haben will, muss man schon in Richtung OLED gehen. Und äh, ja, da haben wir ja momentan nicht viel Auswahl an vr headsets die OLED anbieten. Und ähm, ja... Manko ist noch das kleinere Field of View, also da muss man sich wirklich dann äh, darauf einstellen, dass man, wenn man jetzt von der Pimax oder von der Valve Index wechselt, dass man das Field of View viel, viel, viel, viel kleiner hat. Und ähm, ja, das ist der große, äh, große positive Punkt, das Display. Also, so stelle ich mir, so die Qualität stelle ich mir in den nächsten Displays auch vor. Also das kann, da kann man natürlich noch immer höher gehen, aber das ist schon verdammt gut und fordert natürlich auch die Grafikkarte. Also ähm, da muss man schon eine gute Grafikkarte für haben. Äh, empfohlen wurde ja sogar, glaube ich, eine 3090er, dass man die hat, äh, 3080, 3090, dass mit, damit man das Teil hier richtig befeuern kann. Ich habe es jetzt mit einer 1080 Ti gespielt, hatte trotzdem meinen Spaß damit und äh, hatte jetzt keine Mega-Ruckelpartien oder so. Aber man kann es natürlich nicht bis zum Äußeren ausreizen, ne? das ist ganz klar. Ähm, ja, das war der positive Aspekt. Das war es auch schon meiner Meinung nach. Also klar, Komfort und so ist in Ordnung, aber äh, ja, Tracking, Einrichtung, absolute Katastrophe. Und das sind so zwei K.O.-Kriterien für mich, die meiner Meinung nach nicht gehen. Und ich kann auch absolut nicht verstehen, dass das Teil so mega gehypt, gepusht wurde anfangs. Ähm, hat für mich ein falsches Bild ergeben, wenn als ich das Teil jetzt hier zu Hause hatte und äh, wenn man diese, diesen Hype da mitbekommen hat, der da gemacht wurde, ähm, das kann dem nicht gerecht werden. Also es ist einfach so, ich sag mal, wenn man jetzt Simulationsspiele hat, ist das Tracking eh egal. Dann habe ich mein Hotas system dann habe ich mein Lenkrad da, wenn ich jetzt nur äh, wirklich Autorennspiel oder so, dann ist es eigentlich egal, dann kann ich auf das Tracking ja verzichten. Dafür ist es mit Sicherheit einigermaßen okay, wenn ich dann auch noch einen Intel-Prozessor habe und keine AMD, weil äh, ja, wie ich schon gesagt habe, da gibt es mega Probleme mit. Dann äh, mag es vollkommen in Ordnung sein, äh, obwohl ich bei äh, Simulation gerne ein bisschen mehr Field of View hätte, aber alleine... Äh, dieses klare Bild ist kein Screen-Door-Effekt. Ich habe dann auch dementsprechend eine Weitsicht. Das ist natürlich für Autorennen auch mega wichtig, dass ich auch sehe, wann kommt die Kurve und so weiter. Ähm, ist natürlich gut. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das Teil hat positive Seiten, hat aber meiner Meinung nach überwiegend die negativen Seiten hier enorm. Ähm, und für, von mir aus gibt es keine klare Kaufempfehlung dafür. Also ich würde, wenn ich jetzt ein Headset empfehlen würde, würde ich, äh, kommt natürlich drauf an, äh, wer in diesem Bereich 400 bis 600, 700 Euro geht, würde ich natürlich eine, eine Quest 2 aktuell empfehlen. Ähm, wer ein bisschen mehr ausgeben will, muss dann Richtung Index oder Wife äh, Pro 2 gehen. Da muss ich dann aber auch wieder mit mehr Geld rechnen, denn ich brauche zwei Lighthouse-Stations äh, ne, Minimum und äh, die kosten dann auch, ähm, ja die Lighthouse 1 Station kostet 150 Euro glaube ich pro Stück, also 300 Euro dann für ein Paket und ähm, ja dann die Brille nochmal, die wife Pro 2 war ja glaube ich mit, ich weiß nicht, so roundabout 700 Euro glaube ich ja. Ne? Ich glaube, dann hat man ein richtig gutes Headset. Ich denke mal, die Kombination äh, wird natürlich dann auch gut sein. Da braucht man dann aber auch wieder Controller, ähm, Wife Wands oder Wife Index Controller. Da geht dann auch nochmal Geld flöten. Also ist natürlich sehr, sehr teuer. Also wenn man in diesem Preisspektrum bleibt, das Teil habe ich jetzt für 549, ich glaube bei Case King gesehen, ähm, muss ich dann auf die Quests um Quest 2 um Münzen und äh, die empfehlen, weil ich gebe für die keine Empfehlung ab, kein, auf keinen Fall. Äh, dann äh, lieber auf die Quest 2 gehen, die kann ich äh, auch gut benutzen, hat natürlich nicht so ein hohes, Dis gutes Display, ist auch ganz klar, aber auch ein echt tolles Display, wo man auch mit leben kann, also meiner Meinung nach. Ich, äh, wenn ich da mit, ähm, am PC spiele mit Airlink oder mit, äh, mit dem Link-Kabel, habe ich absolut keine Probleme und äh, ja, man hat Spaß damit und hat auch ein besseres Tracking. Also das ist für mich, also wenn ich jetzt im Raum spielen will damit, äh, würde ich auf keinen Fall das Ding nehmen. Wenn ich jetzt Richtung Simulation gehe, würde ich sagen, okay, ähm, könnte, könnte funktionieren, würde ich aber keinen empfehlen, der einen AMD-Prozessor hat. Äh, wer Intel hat Simulationsspiele benutzt, wird hier mit Sicherheit eventuell seine Freude haben, aber wie gesagt, das, das Ding wurde kaputt gehypt und ähm, dem kann es nicht gerecht werden und die ganzen negativen Sachen, Seiten, die ich jetzt an dem Ding kennengelernt habe, äh, zeigen mir ganz einfach, es ist kein, kein AAA-Headset, ganz einfach, es ist, äh, es ist ein Headset, WMR, die Software ist auch nicht wirklich super gut ausgereift, obwohl sie verbessert wurde und von daher, äh, also ich nehme Abstand vom WMR. Das ist meine, meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne eine andere Meinung dazu haben. Ich bin auch auf eure Meinung, eure, äh, ja eure kommentare gespannt gerne mal in, in die kommentare reinschreiben was haltet ihr von dem habt ihr das teil ausprobiert was haltet ihr davon und habt ihr ähnliche erfahrungen gemacht damit wie ich oder sagt ihr nee? also das habe ich natürlich auch schon gehört aus der community es gibt leute die sind super mega zufrieden mit dem teil der repo zum beispiel der äh, hat keine probleme damit und ähm, ja, da gibt es mit Sicherheit auch noch Leute, die sagen, nee, ich finde das Teil geil, der Hype ist is real, <lacht> sage ich mal. Ne? Und äh, ja, mein, bei mir trifft es nicht zu, ich bin mega enttäuscht über das Teil und hätte ich das damals für dieses Geld vorbestellt, äh, wäre ich mega pissed gewesen und äh, hätte, glaube ich, ein Riesen-Rage-Video gemacht und... Ähm, ja, so kann ich das jetzt wieder schön zusammenpacken, dem Vordos geben und mich nochmal bedanken dafür, dass ich das Teil testen durfte. War eine äh, coole Erfahrung. Wie gesagt, ähm, ich habe halt das Problem, dass ich mir nicht jedes Headset leisten kann. Ich muss echt gut überlegen finanziell, was ich äh, kaufe, was ich nicht kaufe. Und da bin ich echt äh, mega dankbar, dass ich das hier testen durfte und euch auch zeigen durfte, meine persönliche Meinung zu dem Ding euch mitteilen konnte. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wie gesagt, ich äh, freue mich auf Kommentare äh, eurerseits zu dem, zu dem ganzen Thema und äh, eure persönliche Meinung auch. Ihr habt auch genau wie ich eine persönliche Meinung. Die akzeptiere ich auch, die respektiere ich auch. Genau wie äh, ich hoffe, dass ihr meine Meinung dazu äh, respektiert und akzeptiert. Und äh, so kommen wir dann auch auf einen Nenner. Ja, wenn euch das gefallen hat, Like raus. Abo-Button nicht vergessen, ne? ganz unten Abo-Button drücken und äh, ja, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue ja, Videos gibt, Livestreams gibt und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und äh, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.